Jo Leute, was geht? Hier's hier ist wieder euer emp der Boss hier vom boss Channel number um meine Freunde. Und heute mal wieder ein kleines Video hier auf dem Kanal, und zwar wieder ein besonderes Video. Und zwar habe ich so ein ähnliches Video auch mal vor, keine Ahnung, ist schon wieder länger her gemacht. Und zwar ist es ein Dual-Commentary mit einem besonderen Gast, steht wahrscheinlich auch im Titel. Und ja, und zwar mit meinem Dad, und kannst sich erstmal vorstellen. Jo Leute, hier ist der ähm, Dad von Empio. Und ja, mein Sohn hat mich halt gefragt, ob ich mal in so einem Video dabei sein kann wieder, weil... ...meinte, dass das jetzt wieder ein bisschen lange her ist und... Er halt, ich soll halt mal wieder dabei sein und ja, deswegen bin ich hier mit am Start, meine Freunde. Und ja, das war ja quasi mein Dad gerade. Viele sollten seine Stimme schon kennen, weil ja, er war ja schon mal auf dem Kanal, wenn das jetzt einigen die Stimme ein bisschen bekannt vorkommt, liegt halt daran. Und erstmal so zum Gameplay. Zum was? Zum Gameplay. Ah ja, Dad. mein Dad kennt ja das nicht so, das Gameplay, dies, das, aber das ist quasi das ähm, Hintergrundvideo. Oh, okay, jetzt verstehe ich den ganzen Hasen. Okay, auf jeden Fall ist ein... Gameplay, keine Ahnung, ist ganz okay, würde ich sagen. Ist auch nur eine Hälfte von dem Gameplay, also dauert so pro 5 Minuten, aber kann man dafür auf jeden Fall lassen, weil sonst wäre das ein 9 Minuten Video und mein Dad hat halt viel zu tun. Ja, ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen busy, ich habe jetzt nicht allzu viel Zeit und die 5 Minuten kann ich mir aber gerade noch nehmen für meinen Sohn. Ja, okay, da bin ich ja echt glücklich. Und ja, deswegen nur so ein kurzes Ding, aber kann man auf jeden Fall lassen, so Scores sollte auch klar gehen. Und war auch, glaube ich, Solo erspielt, oder zumindest fast Solo, keine Ahnung, auf jeden Fall kann man sich das geben. Und die Leute meinten so, die haben so ein paar Fragen quasi über mich, an dich halt. Und du weißt ja, dass ich mies der Bitches Freshmacher bin. Und die wollten fragen, wie viele Bitches ich so im Monat Fresh mache, Dad. Was? Also, so an die Leute, die das Video gucken. Ich weiß ja nicht, was mein Sohn euch immer so erzählt, aber ich habe jetzt schon die letzten Jahre nicht eine Frau oder ein Mädchen bei ihm im Zimmer oder in seinem, in seinem Kinderbettchen gesehen. Also, da war in der letzten Zeit auf jeden Fall nicht so viel los. Ähm... Willst du mich verarschen, du weißt was wir vorab gemacht haben, äh, doch doch also ja er hat schon viele Bitches äh, fresh gemacht, <lacht> ja okay genau also mein Vater keine Ahnung was der gerade in seinem Kopf hatte also der hatte gerade so ein bisschen wollte halt ein bisschen Scherze machen ist ja klar kennen ja manche so die Väter das sind ja manchmal solche Witzbolde genau das sind sie und ja also die Leute hatten noch ein paar andere Fragen und zwar hatten die gefragt also eine Frage an dich und zwar haben die gefragt wie du halt so drauf bist dass ich so krass werden konnte also was du so machst in deinem Leben, dies, das und wie du halt, ja, wie du mich so erzogen hast, dass ich so krass wurde. Ja okay, also das ist eigentlich ganz einfach, also so zu mir selbst, ich bin an sich, war ich auch früher ein relativ krasser Typ, also ich habe halt die Bitches wirklich fresh gemacht. Und da habe ich natürlich einiges Sluts weggeballert, meine Freunde, muss man natürlich mal sagen. Und keine Ahnung, wahrscheinlich hat sich das mein Sohn so ein bisschen bei mir abgeguckt oder versucht es zumindest abzugucken. Und deswegen ist er jetzt halt auch, ja, so ein Mensch geworden, aber halt nur auf YouTube bin echt halt nicht, das ist halt so das Ding. Aber kann man nichts machen, so wenigstens im Internet ist er krass und das ist eigentlich, ja, der Schein ist wichtiger als das Sein, sagen ja auch viele. Und so ist das auch hier bei uns, sage ich mal, in der Familie. Okay, ist natürlich ein, ein krasses Statement und möchte ich mal kurz revidieren, natürlich bin ich auch auf der Street ein krasser Typ, also wissen ja natürlich viele. Und Video ist jetzt auch leider schon zu Ende, also mein Vater hat da wirklich nicht so viel Zeit. Aber wenn ihr da mehr sehen wollt, ein bisschen länger mehr, detailliert und sowas, gebt dem Video einen Daumen hoch und euer emp doppel -E -E der Boss, oder die Bitches eine Homo, skurr. Skurr.